Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von den Scrap Challenges. Heute mit den Kandidaten Leon, Nico und Simon. Hi hey, Servus. Ja, ich habe keine Ahnung, was Leon da schon wieder für einen Misch baut. Eigentlich, müssten wir, ich mal, will nur Gott, eigentlich <lacht> müssten wir mal in Scrap Mechanics irgendwelche Regeln einführen, dass nichts gebaut werden darf. Das naja, das ist, aber dann funktioniert das Spiel doch nicht richtig. So, ich habe etwas Wunderschönes vorbereitet für euch. Oh Gott. Das wird stiefgehen. So. Boah, verdammt noch eins. Es wäre, zeigen ich mal, deutlich lustiger gewesen, wenn äh, Mr. Justcraft noch da gewesen wäre. Ähm, aber zu dritt geht es selbstverständlich auch. Und zwar. Ähm, ist es ist heute so eine ja, kleine Spezial-Spezialfolge. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr daraus machen werdet. Ähm, okay. Und zwar ist heute die Aufgabe, ein Fahrzeug zu bauen. Und zwar in oh, einer okay. Gesamtzeit von 30 Minuten. Das geht ja auch, ja. Äh, jedoch mh, rotieren wir nach 10 Minuten. Was? Oh ja. Yeah. Das oh heißt, Gott. jeder ist einmal an dem Fahrzeug des anderen. Und am Ende verlosen wir die Fahrzeuge. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist, äh, wird sehr spannend. Das heißt, mhm. es wird eine Bauzeit von dreimal zehn Minuten geben. Ähm, es gibt von den baulichen Sachen jetzt recht wenig Einschränkungen, Einschränkungen, bis auf die normalen Sachen, halt keine Stoßdämpfer. ich hoffe, schon nichts mehr. Äh, ja, Leon muss halt mal wieder denken, dass er dicke Eier hat. Ähm, nee, genau. Kartoffeln. Und, also wie gesagt, alles stinkt normal, keine Stoßdämpfer, ansonsten ja alles wie Und? gewohnt. Und ihr werdet euch danach ganz normal hier in der Arena betteln. Frage. Ja. Muss man mit dem schaffen, was der Vorder Vormann ge gebaut hat? Ja. Oder könnte man es einfach ganz abbauen und neu machen? Nein, das macht ja sonst darf, keinen darf Sinn. Muss, darf man es aber geringfügig verändern, also quasi, dass man die Grundstruktur <lacht> da lässt. Aber beispielsweise so, wenn jetzt ein sechster Reifen dranhängt, wie dem ich nichts anfangen kann, kann ich den quasi so einbauen, dass das wegklappbar ist oder sowas. Ja, das, <lacht> ist, das ist selbstverständlich klar. Also ich kann aber, an, der, an der Sache was arbeiten, aber die Grundstruktur sollte da bleiben. Ja, genau. Auch zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwas eingebaut hat, was jetzt vielleicht auch weniger Sinn macht, zum Beispiel irgendeinen Rotor auf dem Dach, <lacht> ähm, dann sollte man das natürlich auch nicht wegbauen, weil das hat ja der Vorgänger, hat sich ja da wahrscheinlich irgendwas dabei gedacht. Also so, wenn, mhm. wenn jetzt halt, wenn jetzt halt gerade 10 Minuten vorbei sind und, und der hat, wollte noch irgendwie seine Idee ähm, vervollständigen, dann natürlich klar. Aber so die die grundlegende Konstruktion sollte jetzt, sage ich mal, nicht angegriffen werden. Okay. Also zum Beispiel den Grundrahmen, der ist jetzt aus Holz gebaut und nee, ich will jetzt aber Beton oder sowas. Mhm. Ja, aber zum Beispiel. Okay. Wenn es zum Beispiel nur drei Reifen hat, könnt ihr auch noch ein, sechs Reifen hinbauen. Ja? Also das ist ja natürlich dann euch überlassen. Aber dann mhm. wenn halt sozusagen dann die dritte Person kommt und da sind dann neun Reifen dran, dann darf der nicht wieder fünf wegmachen. <lacht> okay. Aber wie gesagt, sonst ist alles eigentlich völlig wurscht. Außer ja, keine, keine, Stoßdämpfer. keine Stoßdämpfer. Ihr könnt so viele Motoren verbauen, ihr könnt so viele Sitze verbauen, ihr könnt zu viel... Reifen ja, verbauen. Kann, kann es vorkommen, dass man sein eigenes Fahrzeug kriegt? Theoretisch ja. So. Okay, ja der gesagt, ist naja, was ist das heißt, was ist, was ist dein eigenes Fahrzeug? Das, was man als letztes bearbeitet hat quasi. Ja, natürlich. Das kann, das kann natürlich Das ist sein. zufällig. Genau. Also das heißt, kann Es auch... kann das sein, dass wenn du da am Ende was machst, was Leute das heißt. übelst ab, du das selber abkriegst, ja, das ist ja halt selber, äh, ja. <lacht> Eigentlich war ich ja. Gut, alle bereit. Ja. ja jo. Gut, dann beginnen die ersten 10 Minuten jetzt. Oh Gott. Ich ziehe euch in eure Channels. Jo. Zieh uns runter. So, mein Guter. Ja. Da ich die letzten Mal lieber bei Leon angefangen habe. Was ist deine Idee? Ist deine Idee, dass du was Produktives machen willst, oder so richtig abfuck? Ich, ähm... So eine Mischung von beidem. Okay. Also so, äh, ab, so ab, abfuck in dem Sinne, dass äh, man... Es ist nicht so, dass man das Fahrzeug sieht und denkt, geil, das will ich haben. <lacht> okay. Aber... Es ist dann, aber es ist dann so, dass wenn man das Fahrzeug bekommt, man denkt, okay, dann kann ich aber arbeiten. Okay. Ja gut, es ist natürlich nachher komplett random, wer welches Fahrzeug bekommt. Denn die werden nachher in einer Reihe aufgestellt. Dann wird äh, über random.org werden dann halt drei Zahlen gelost und äh, ja. Mhm. Genau. Aber schon irgendwie grobe die Also ich sehe schon, es soll recht klein werden. Das ähm, soll, ich sag mal ausfahren nachher. Es soll ausfahren. Okay. Ja, also im Sinne, dass ähm, Uff. hier die oh, Moment mal. Ja, das ist ja jetzt alles noch nicht angebunden. Ja, ja. Äh, ich, bräuch, ich bräuchte mal sowas hier, ähm, dass das quasi äh, um 45 Grad äh, so ausge ausge lenkt wird und dann natürlich die Räder äh, 55 Grad in die Gegenrichtung. Das ist, das ist das so wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Spinne ausfährt. <lacht> okay. <lacht> okay, aber wo willst du zum ja. Beispiel deinen Sitz hinbauen? Ähm, das sind Fragen? Das kann der Nächste gucken. <lacht> okay. <lacht> Bedenkt, es sind halt heute nur 30 Minuten. Das ist, glaube ich, ja. bei mir die kürzeste Bauzeit jetzt weil also sie natürlich nicht allzu viel Zeit verschwenden. Ja, und vor allem 10 Minuten. Also Ich denke mal, ich kriege jetzt das hin, dass das hier ordentlich ausfährt und äh, dann war es für heute. Also für die 10 Minuten hier. Ja. Ich mehr weiß nur, ob ich viel mehr hinkriege. Mehr wird höchstens. Scheiße, vor allem, oh, vor allem, wenn man hier ein Kugellager noch vergisst. <lacht> ja gut, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich gehe mal weiter. Bis später. Ding. Hallo Simon! Hi! So, auch die obligatorische Frage: Auf was bist du aus? Eher auf Abfuck oder eher auf Ja, ich baue was Gescheites? Äh, weder noch. Ich baue jetzt einfach irgendwas hin. Okay. Ich kriege das Fahrzeug eher am Ende wieder nicht, das weiß ich. Also. Ja, oh. ich sehe schon, du machst eine sehr alternative Lenkung. Die, die Lenkung ist noch nicht alternativ, die ist noch nicht angeschlossen. Ach so. Okay. Ich könnte die Lenkung auch ein bisschen abfuck machen, das ist richtig. <lacht> aber ich hege auch heute gerade keine großen Ambitionen, der Tag war lang. Ah, oh, okay. mal sehen, was da rumkommt. Okay. Ich muss mal die Steuerung invertieren, das jetzt doch jetzt, oder? Ja, komm, die invertieren wir. <lacht> ja, gut, äh. Klar, wenn, wenn das halt bis dahin niemandem auffällt, das ich sage jetzt mal so Kleinigkeiten, das dürften wir schon ändern. Ja. Also, wenn es halt den ich nächsten. Ich hab eigentlich versucht. Ja. Ich Versuche das Fahrzeug mit einiges an, an Schub hinten auszustatten, Okay, also auch aber mal so, so wirkliche Schubdüsen auf volle Kraft, so wie ich <lacht> ja mal schauen, ob es jetzt was wird. Aber ja, schön, es gibt interessante Engines, die ich mal gerne testen möchte. Okay, ja, klar, das für sowas bietet sich ja da voll an, ja, richtig, weil ich, weil man baut jetzt halt halt. Man baut jetzt halt nicht 10 äh, Minuten, äh, Quatsch, eine halbe Stunde an seinem eigenen Auto und versucht halt das Maximale rauszuziehen, ähm, ja, sondern man versucht halt, dreimal mal irgendwas hinzubekommen. Ja, es geht nach vorne, es ja. geht nach vorne, dann geht die nach hinten. Sehen wir, schauen wir mal, was nachher aus deinem Auto wird. Ja, das ja. ist, ich, man darf gespannt sein, glaube ich. Ja, ich denke auch. Viel Spaß dir noch. Ja, alles gut. Aha, sehr interessant. Also Nico möchte so... Moment, Fahrtests. <lacht> okay, ist auch ein, äh, ein sehr interessantes Lenkrad, was er da hin hat. Ja, also es bietet sich natürlich sowas an, Motoren zu testen, die man davor halt nicht getestet hat, äh, macht ja auch Sinn. So, jetzt auch natürlich die obligatorische Frage an dich. Auf was bist du aus? Auf Abfuck oder auf... Ja, nö, mal gucken. Auf Hauptsache, es fährt. Ich weiß nicht, ich was die anderen draus machen. <lacht> okay, ich also. es so bauen, dass ich damit Vorschuss fahren kann, dann bin ich schon zufrieden. Dann. Äh, okay, du baust jetzt aber wieder hier einen 1x1 Motor und einen 1x1 ähm, ja, Sitz. Das bin ich mal sehr gespannt, wie das Nico und vor allem dann auch Simon äh, handhaben. Nein, guck mal. Ich brauche mir jetzt einen äh, Augenblick. Ich sag dir, weil guck mal, wenn ich jetzt den hier mache, kann ich mal weiterfahren. Ich muss nur noch lenkungstechnisch mal was ausdenken, weil ich habe keine Lenkung eingebaut aktuell. Ja, aber Anf <lacht> Anfang, anfangs, hatte ich wirklich was gebaut, das hatte 19, 19 Blockreifen und das hat genau zwei Stück davon gehabt. Und alles, was konnte, war, quasi <lacht> die Plattform in der Mitte drehen, nicht die Räder das hat die Plattform gedreht. Das ist auch nicht zwingend hilfreich, sagen wir so. Warte, ich sag mal eben die Reifen nicht meine. Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Äh, Rad. Du meinst. Du kennst ja auch vom letzten Mal oder so, glaube ich. Hier, die Dinger. Jo! <lacht> Was ist das denn? Eine Rad. <lacht> welches ich offensichtlich abhabe. Oh Gott. Ja, da machen es die natürlich äh, deutlich besser. Uff. Ich weiß nicht, ich mache äh, wenn ich dich mit mir abschneide, dich abschneide, dich, dich, dich, dich, What? Was machst du denn jetzt? Wie kriegst du die wieder zusammen? Das ist anders. Ach, oh, verdammt, da ist der Motor drin. Warte, komm her. <lacht> so. <lacht> äh, so, jetzt brauche ich... Mit. Jetzt hast du hier zwei Hälften <lacht> und hast noch eine Minute 40. <lacht> das ist nicht mein Problem. Ich hab's raus, aber ich wie, kriegst du, wie kriegst du die denn jetzt zusammen? Oh no, not really. Oh doch. Äh, Hä? So. Wie, wie ist das? Da brauchst du ein Schweißgerät, oder? Präzise, Marty. Oh Gott, das habe ich noch nie verwendet. Ich schon ein paar, ich auch nicht sehr, sehr oft, aber ich weiß, wie es funktioniert und da bin ich mich zufrieden. Ah, okay. Also, guck mal, du, guck mal, wenn ich hingehe, nimm dir mal eins mit, dann kann ich es erklären, fix. Schweißwerkzeug, ja, genau. So, ja. wenn du jetzt mal hier drüber hast, siehst du die Blockchen an, wie sie es hat. Ein blaues, blaues, blaues, ja. auf der Seite, wo du hinguckst. Ja, die Seite klicke ich einmal an und da habe ich auch so eine Preview, so eine schöne. Die ah, dann und Dann machst du es so, Genau. Ah, ist ja, cool. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Willst du gerade meinen Punkt auffangen? Ich weiß nicht, wie. Ja, so komme ich rein. Ich will gar nicht wissen, was er gebaut hat. Er, ob es zu so, ähm, Dero gebaut Was, Simon? War. Ja. Ja. Will, will ich's wissen? <lacht> naja, ist die Frage. Willst du noch was machen in 15 Sekunden? Ja, noch ein bisschen optimieren. So, hast okay. optimiert. Ja, ich warte hier mal, weil ich auf deine Reaktion gespannt bin. Oh Gott. Was hat Leon gemacht? <lacht> oh, nee. hat es wegen ihm ganz einen kurzen spike gegeben, oder? Äh, ich hatte keine. Ach so, gerade eben. Glaub... Ja, ich bin, ich bin kurz rausgetappt. Ah, ich glaube, glaub, Simon hat ein Ding auch gefunden. <lacht> okay. Also wenn er schon so, oh Leute, schreibt. Ach, das ist ja nett. Ja, das sieht ja ganz, ganz brauchbar. Aus. Ja, da will ich arbeiten. <lacht> Also, äh, zweite 10 Minuten gehen los. Das ist Leons Ding. Ja. Also, genau. Da ist in anderen Worten einfach. nichts. Aber, ja, aber, aber, aber, äh, Scheibenbremsen. Naja, was heißt nichts? Er hat ein Gestell, er hat einen Sitz ja, und er hat einen Motor. Ja, also. gut, aber. Und der hat jetzt gerade eben noch eine Lenkung Nix eingebaut. Ja, die noch eingebaut. Ja, die hat er jetzt in der letzten mich gehört. So. Hey, machst du jetzt Gut, einen zweiten Sitz? Nicht... Wo ist denn der Sitz hier? Hier ist kein Sitz. Doch, hier. Das Grüne. Hier. Oh. Ach, Leute, das bin... Nee. Okay. Ja, wow, ja. Alter, das ist Leonsitz. Nee. Ja, okay, kann, kann ich abschminken. Ich nehme es hier vorne. Ich, äh, ich baue seinen Sitz, ich baue seinen Sitz nicht ab. Kannst du ein zweit, kannst du den Sitz auch an den Motor packen? Wenn ich den Motor hier, das geht, glaube ich nicht. nicht. Ich muss, äh, ich gehe mal sicherheitshalber, weil ich weiß nicht, steht der Motor schon eingeschaltet? Hm, mm, ich glaube oh, ja. nicht. Dann machen wir mal die Verbindung zum äh, Ja, Ich lass dich auf Motor jeden Fall mal auf. weiterbauen und jo. geh mal weiter. Mach du. Hallöchen, Simon. Simon? Ja, was ist denn? Ich bin. jetzt... was ist das denn? Der Luxemburger okay. hey, Ganz ehrlich. Bitte? Der Luxemburger Spinnt. Warum? Was, was hast du denn vorgefunden gehabt? Naja, das untere mit einer Steuerung, die so ja. gestaut wird. Moment. Eigentlich. <lacht> ja. Okay. Und da ich keine Lust auf dieses komische Ding da hatte zum hinten ranhängen. Ja. ...gibt es halt einfach einen Sitz. Okay. So, und natürlich... Schubdüsen braucht das Land. Geilo. Weil sonst passiert das. Kipp. Kipp. Uff. Deswegen... Stabilisator an. Okay. Weil ja. verloren. <lacht> Das Problem, das Problem ist. Kannst du lenken? Ja. Ah, okay. Das Problem ist, das Fahrzeug nur nicht verträgt den schnelle Richtungswechsel. Wenn ich jetzt schnell wieder zurück will, kibbel äh, da rum. Oh Aber shit. er dreht sich immer von alleine wieder zurück. Guck mal. Äh? Oh. Ja, stimmt. Schmuck. Lol. Das ist ja mal geil. <lacht> Und zumindest dann angreifen. Oder bremsen. Mhm, okay. Ja, also. Also solide die, die solide bisschen... Grundkonstruktion, würde ich mal sagen. Die Konstruktion sagen. Ich find... von Nico ist sehr interessant, ja. Allerdings, ich würde auch nicht viel, nicht, nicht viel produktives machen ja. können, das ist einfach gut. Also, du hörst einen Timer, einmal ja. wechseln. Wo ist denn Leon? Äh, wo ist denn Leon? Äh, halt, das du musst zu Nico. Da, wo Nico jetzt ist. Mhm. So, letzte 10 Minuten. Oh ja im Himmel. Oh, was, was genau hast du vor mit diesem Fahrzeug? Möchtest du noch irgendwas verfeinern oder noch ich irgendwas weiß, dran bauen? Du kannst ja gerne nie gucken, dann weißt du, was ich mit einem anderen Unfall angestellt habe. Ja, aber bloß... Ne, hast du, hast du nur so eine grobe Ahnung? Möchtest du jetzt nur noch lackieren und... Ich möchte gucken, dass ich das Ding hier in einen Zustand kriege, wo man irgendwas umkippen könnte. Außer sich selbst. Okay. Dass man vielleicht jemand anderen zum Umkippen bringt. Zum Beispiel. Hallo, danke, so. Hä, äh. hey, Nico, frag einfach nicht, der hat doch nichts geschrieben. Ja, ich sag's einfach nur zu dem Unfall, den er da hingestellt gekriegt hat. Aha. Ich denke jemand von aus, du hast gesehen, wie das mal aussah oder aussieht. Ich hab Simons Grundkonstruktion gesehen, <lacht> ja. <lacht> Und Konstruktion trifft's, ja. Ja. Äh, guck aber noch, dass du das dann noch lenken kannst, wa? Wenn du da Sachen hinbaust. Ich habe schon die, warte mal eben. Ich weiß nicht mehr, wo ein Bumsi Lenk bei dem Unfall hier ist. Ehrlich gesagt, warte. Nein, das ist eine Schubdüse. Ich will eigentlich einsteigen, meine Herren, ey. Das ist Nico, sein, sein Unfall ursprünglich, ja? Äh, das ist Nikos Grundkonstruktion, ja. Oh, Jott. Also, ich weiß, was Nico gemacht hat und nicht weiß, was jetzt Simon gemacht hat. Ich will es nicht wissen. <lacht> ich wette <werd lacht> von Simon, einfach nur die Schubdüsen. Da wette ich einen Stein. So, ähm, ich möchte haben. Ja. Schaust du mal, was du da noch draus machen kannst? Ich, ich piss, guck mal, was du gebaut wie hast Wie heißt der Ding in Deutsch? Ähm, bis Christine. Jo, bis denn. Ciao. <lacht> <lacht> ja, hallo? <lacht> ich... Ich stelle mich. Ja, ich ja keine Frage. Ich versuche das hier, möglich, möglich was draus zu machen. Ähm, ich ja. hab's. Ja, so halb gebalanced. Nur halb. Ich weiß, Nicht was... Ich weiß, was... Jetzt weiß ich, was Leon meinte. Okay. mach Machen wir mal den Block weg und stattdessen... Äh, <lacht> Ist da einfach. Ist, ist da auf dem Auto einfach nur ein Motor, das da oben das Disco-Licht das Disco dreht? <lacht> ja! Ich lasse es jetzt so. <lacht> ich frage mich, ob das noch von Simon kam oder von Leon. Immer noch zu schwer hinten, wa? Ich mach mal einen Block wieder weg. Naja, du musst mehr Gewicht vorne hinbringen, wa? Oder alternativ natürlich etwas mehr Gewicht vorne, das geht natürlich auch. Ähm, zum Beispiel setze ich mal. Äh, Willst du perfekt im Wasser äh, sein oder hier? wie? Hier? Mö-g-i-ist. Das ist auch nicht vorne an der Dings? Nee. So? Ja, noch Ach, mehr vorne. Das geht ja eigentlich und seitlich vor ja wahrscheinlich weil die Antenne da auf der Seite ist und das halt damit nicht symmetrisch Achso. ist ja gut das muss. du mal jetzt so einem das sieht doch nicht schlecht aus so oh Gott das Ding der Unterschied kommt ja und das Licht das Licht das äh, ja <lacht> muss immer schnell machen weil sonst laufen wir. nein Holt geht das äh, Zeug weg. <lacht> <lacht> Wie ist denn jetzt die Lenkung? Die hat, die hat Simon nämlich noch nicht gemacht. Äh, Lenkung? Ganz normal. Oh. Okay. Okay, das Ding. Oh, sie spielen ja noch gar mit dem Gefahren. Oh, oh Gott. Alter, wo oh Leon, ey. Leon kennt auch nur volle Pulle. Noch fünfeinhalb ja. Minuten. Ja, ich. Ich versuche, wie gesagt, hier nur das Ganze etwas ein wenig zu balancen, damit man damit etwas machen kann. Mhm. Und sonst... Ich meine, ich, ich bin jetzt eigentlich du, recht hast jetzt, damit. Hast du jetzt ein Licht nach unten? Oh. Nee, das sind Schubdüsen. Hä, bei, bei mir strahlst du ein Licht nach unten ab. Stimmt. Äh, <lacht> anscheinend. Hier, das da. Das anscheinend. Da. Hier, ja, Licht. Ja, Lol. Oh. <lacht> Warum nur auf einer Seite? Ja. Hey Juli, hast du? Hast, hast du? Hä? Hast du mir gerade die Lenkung verdreht? Nö. Hä? Gerade hat's doch. Hä? Bin ich gerade? dumm? Grad doch. Okay, warte. Nö, Du kannst ja. die Lenkung einfach so lassen, weil ich weiß, die hat Simon Soll, so gemacht. Doch Nur, nur für Verwirrung dann. Hm. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, was ich an dem Fahrzeug noch groß ändern will. Vielleicht Außer, noch. dass ich jetzt nochmal gucke. Ah, guck mal, jetzt, jetzt kriege ich sogar fast perfekt gerade nach oben. Ah, okay, vielleicht noch was, was, was nicht umkippt. Beziehungsweise, dass wenn man umkippt, dass man... Mm, ja, das wäre eine Idee. Da habe ich auch schon einen Plan. Ja. Geformt. vier Minuten okay. hast du dafür noch. Ja, ich gehe noch mal zu Simon. Ach du. Und wenn die Zeit einfach vorbei ist, einfach zur Arena kommen. Speichern hey. nicht vergessen. Da. <lacht> Simon, sechs in den Himmel. Oh Gott, ey, ich kann an meinem Fahrzeug kann man einfach nichts was machen. Also ich <lacht> Okay. Ah. Okay, das ist ein sehr guter Fahrersitz. <lacht> ja. Jetzt verblüffen wie jeder diesen Fahrersitz sehen möchte. Ist, das, ist das irgendwie so? jetzt irgendwie ein Insider verpasst oder? Äh, vor zwei Folgen oder so? Das, ist, das, ist, das? Der Titanik, das ist der Titanic. Das ist der Titanic-Sitz. Okay. Ich fahre gar nicht erst nach. Naja, wie stehen die vorne bei der Titanic? Auf den Füßen? Naja, auch so mit Ärmel ausgespreizt. Oh Mann. Ja, das ist ein bisschen behindert. Was ist das hier eigentlich? Das Aber Titanic. Machen? Titanic finde ich ein schönes Stichwort. Ja? Warum? Ja, warst du schon mal bei mir drüben? Nein. hast schon schon gesehen, mich das, äh, wie ich das. Was ist was? Hast du gefragt? Nee, ich habe hier. Hier war so ein Stängel aus diesen schwarz gelben Blöcken, den habe ich weggemacht. Zwei Minuten noch. Mhm. Also du hast ja schon lackiert, das heißt, du wirst das Fahrzeug so in, ins Rennen schicken oder wie? Ich gehe davon aus, ja. Okay. Okay, okay. okay. Dann noch die die die Finger zum Umkippen oder wie? Die sind zum Umkippen umkippschutz. sie ich aber ich nicht hingebaut Die sind schon vor mal schon mal durch mein schon da gewesen. Okay, ich habe nur ein bisschen, Ich habe jetzt nur ein bisschen getrickst. Ich habe jetzt hier die Gegengewichte hingemacht. Okay. Weil das Problem ist, das Fahrzeug kippelt sonst recht einfach. Und durch das, dass es oh. halt recht, recht sportlich lenkt, habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, damit es nicht nach vorne und hinten überkippt. Ja. Deswegen gibt es ganz schnelle Ausgleichgewichte, die halt dem Zeitplan rausfahren können. Ja. Und das Ding wieder ein bisschen in die normale Position geben. Hat aber okay. auch den lustigen Beieffekt, dass ich, wenn ich irgendwo gegen einen Gegner stehe, ja. Das habe ich, hab ich, so ich letzte Folge ja. tatsächlich auch gemacht, die ganze Zeit. Aber mal schauen, wie das jetzt dabei rumkommt. Vielleicht mal hier vorne noch kleine Rampen hin, dass der Gegner ein bisschen hochflutscht. So ein bisschen oh, da. drauf. Hast anlegen. du noch 50 Sekunden? Ja, dann lass ich es weg. Nee, Speichern nicht vergessen, natürlich. Ich weiß, was noch, dra noch drauf muss. Klopapier. Nee, nee. Nein, mal Farbe. No Wobei, ah, zack und zack. Zwei-Auer-Farbe. <lacht> ja, äh, stört es jetzt nicht mit dem Reifen? Die Lenkung ist doch mittig. Das ist ein Knicklenker. Ja, aber, ne, ich meine, ich meine, ja schon, aber ich meine zum, ähm, einfach zum Bewegen des Reifens, dass der halt vorwärts fährt. Ja, okay, alles klar. Nö. Ne. Uh, oh Gott. Gut, also Timer ist vorbei. Einmal abspeichern. Oh, das Ding heißt jetzt ja. So, so, also hell. dann hätte ich einfach mal gesagt, der Nico fängt an, mit seinem Fahrzeug hier aufzustellen. Gut. Es wird also halt bitte das hier, hier, hier außerhalb. Bitte habe. bitte bitte bitte hier außerhalb. Ach, oh, Okay. Also ich habe dein dein äh, letzten deinen letzten Stand, also nach 30 Minuten. Genau. Also, das heißt, du äh, ich hab... jetzt Simons Grundkonstruktion äh, spawnen. Genau. Simon, ja. halt, auf auf, Simon Lesen, halt deine Augen zu. Guck weg, mach das nicht. So, ich habe, ich habe es <lacht> getaucht, das. Ähm, oh, ich muss schon sagen, für das, was Punkt, du gebaut hast, ist es auch echt gut geworden. Ja, ich habe, glaube ich, ich, der Witz, also ich denke mal, ich denke mal, dass du gebaut hast, Ist ich denke mal, das, was du vorgebaut hast, war ganz in Ordnung, denn ist Leon gekommen, hat absolut Müll Nein, gemacht nee, nicht, ist der Witz. und ich habe dann am Ende versucht, das Ganze zu balancen. Also, was denkst du, was denkst du, was hat, es kann, es kann einiges deutlich besser was, als was du denkst, Simon? Was denkst du denn, was, was ich gebaut habe? Hm? Zumindest mal die, die Scheibe hier nee. vorne. Die habe ich gebaut. Was? Läuft. Ja. Die Antenne? Ich habe die, ja, nee, die, hab die Antenne gebaut, die Schubdüsen, die Motoren und eigentlich quasi <lacht> das Ding war fahrbar. Außerdem habe ich ja. einen kleinen kleinen Gag hinterlassen, der ich eigentlich gedacht habe, dass man drin lassen muss. Ah, okay. Leon? Was? Ja, was war's? Ich weiß selbst nicht mehr. Ich habe da noch so ein kleines so ein kleines Gimmick hingemacht neben der Schubdüse hier. Ach ja. Ach ja. was denn Und hier hinten, hinten war ein Sensor also. da oben war eine Schubdüsen. Immer wenn du weiß, hinten reingefahren dann wäre halt das Fahrzeug <lacht> da vorne umgekippt. <lacht> ja. Das hab ich gesehen. Wow. Aber ich meine, in der Grundkonstruktion hat sich nichts geändert, also nachher war es alles richtig. Okay, das wäre geil. Das wäre mal gewesen. Mhm, dann hat, dann ja. hat Leon auf jeden Fall dran gearbeitet und es ja, also kommt das es heißt, jetzt nicht fällt. Modifiziert habe ich, jetzt ich, hab hab ich gekonnt, die roten das Schubdüsen hier, die Unfälle da. Jetzt, äh, die Rampe habe ich drauf, ja, wenn du es Ja, muss ich gar nicht mehr. Du hast, du, hast, du hast sie so gestellt, dass man da eine Millisekunde draufdrückt, muss, wenn man Nevada? dann in Nevada ist. Im Nevada. in Nevada so Ja, <lacht> Ich wollte mich bei meinen Testballern demonstrieren. Ey! <lacht> Sag mal, ich, ich habe über ich hab Neu! Irgendwie ich habe uns überlegt, das ob ich da oben vielleicht in den Rotor setze, weil Juli vor was von Rotoren gesagt hat. Hab ich, ey. Und da habe ich, ja. oh, ich, so hab ich habe mir gedacht, nicht. nee, das ist ja dann doch Scheiße, weil <lacht> nachher käme ich. Ja, Nico, spawnst mal bitte geht. neu nochmal. Ja, genau, das so habe ich nämlich auch gedacht. So. Oh, ich habe meine Lampe übersehen, sehe ich gerade. Ich hatte nämlich das Ding eigentlich an allen Seiten mal mit Lampen ausgestattet, ja. habe ich gedacht, boah, das ist hässlich. Also habe ich mir eigentlich eine gemacht. Oh, Leon, nicht ja. anfassen. Okay. So, dann einmal wieder nicht nach anfassen. unten. Nach unten das Fahrzeug. Oh. So, nach ich, D kommt E, aus. das heißt Leon stellt daneben hin. Äh, ja. Ich, ich habe getauft, Scrap 07, ich weiß es auch nicht. Und ich finde, das trifft ziemlich gut. Ja, das ist äh, Nikos die Grund. dass es aus dem Alter geht, klappt immer noch. Mhm. Ja. Ja. Es wird halt, halt, aussteigen, aussteigen, es wird nicht ich gefahren. Äh, vibrieren. Es wird auch nicht das Tool in die Hand genommen. Das habe ich sowieso schon aus meinem Hauptbahn gepackt, tatsächlich, ausnahmsweise mal. Ja. Sehr gut. Also, das ist äh, Nikos Grundkonstruktion. Dann hat Simon mm -hmm. weitergebaut und äh, ja, ähm, Leon hat es verfeinert am Ende noch. Ich habe nur eine Sache Sache. Was es kann, werdet ihr dann sehen. Was ist da so unten? Bin ja mal gespannt. Was ist das? Noch... das so? Ach, <lacht> deine Magie <lacht> ist ein Magiechenwürmse bekommen, hä? Huh? Ja, so Wait. ungefähr. Wait. Also, da ist da mein Sitz. Und da oben ist dein Sitz. Das heißt, mein Sitz hat wahrscheinlich gar keine Funktion mehr. Wo ist nee. dein.? Da hey! ist. <lacht> da passiert nichts. Das ja. sind, äh ich wusste, machen. was ein Wiss ist. Okay, ja, okay. Musst du musst wissen. Hüsch, <lacht> hüsch, <lacht> Spaß. So, gut, letztes Fahrzeug. Ich, ich, ich, Simons ja. Verfeinerung. Und meine ja. Konstruktion. So, jetzt bin ich. Genau. Ich, äh, <lacht> ich, rede, ich rede ah. das mal. Was ja. <lacht> habt ihr denn damit angestellt, ey? Was hast so. du denn gemacht, außer yeah. Grün? <lacht> grün war ich schon. Ach, ah, Ah, okay. Ah, die Farbe ist sogar noch drauf. Ja. Lass dich mal hoch. Hey. Oh, Leute. So, also, das okay. sind die drei Fahrzeuge. Unfälle. Unfälle. <lacht> ähm, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich stelle einfach Plass, was ich habe. Von links nach rechts kriegen die Fahrzeuge so, sozusagen... Nummern. Nummern. Das heißt, ich mache random.org, gebe ich euch drei. Äh, jeweils eine Nummer, der mit der niedrigsten Nummer kriegt das Fahrzeug ganz links, der in der Mitte das mittlere und der mit der höchsten Nummer kriegt das ganz rechts. Ja, okay, also das Fahrzeug hat keine Nummer gekriegt, sondern... egal. Genau. Das Ding ist natürlich auch... wir können es jetzt nochmal umändern. Ich gebe euch allen drei eine Nummer und der mit der höchsten Nummer darf sich raussuchen. Oh nein. Aber das finde ich, ich dann eher... Werden? Ach so aussuchen. Nee. Ja, aber das finde ich dann eher ein bisschen äh, doof. Damn das it. heißt, ja. ich fange jetzt einfach mal an. So, Simon bekommt die Nummer <lacht> bekommt die Nummer 39. Oh, oh, okay. Ja. Nico bekommt die Nummer <lacht> oh Gott. 97. Oh Gott! No <lacht> Okay, ich, ich hab so eine Vorordnung. <lacht> und Leon bekommt die 94. Oh nein. Wow. So. Ja, okay. Also, Simon, es ist eigentlich, ja genau, Simon ist auf seiner Grundkonstruktion. <lacht> Leon ist, ist in seiner Verfeinerung. Ja, ja das ist das, was ihr als letztes hatte. Genau, und Nico ist, in seinem mittleren. Nikos Nikoslast. Also, ein... <lacht> <Nico's Last. lacht> also, jeder hat drei Leben. Ja. Ich erkläre es euch bloß nochmal kurz. Jeder hat drei Leben. Ihr macht ein 1 gegen 1 gegen 1. <lacht> Wenn das komplette Fahrzeug. <lacht> ich höre dich nicht. <lacht> Wenn du es und du hörst mich nicht. <lacht> Dann... Wow. Der wollte auch nicht. Wenn das komplette Fahrzeug aus der Arena raus ist, seid ihr raus. Ihr verliert ein Leben. Wenn ihr kein Leben mehr habt, seid ihr raus. Nico bereit. Ja, ich ich winke schon mit dem Finger hier. Good. Ich winke ja. schon hier. Leon bereit. Ui. Simon bereit. Ein Motorlauf ja. schon. Alles klar, dann sage ich mal: 3, 2, 1, go. Auf für den Kampf rollender <lacht> Funkturm. <auf Hum> <lacht> <lacht> Nico! Okay, Nico legt sich erstmal hin, okay. Aha, aha. Hier wird erstmal fett gebettelt. Oh, oh! Oh, da wird oh. rausgeschoben. Ja, aber er war nicht komplett über der Linie drüber. Ey, ja, Moment, ich komm mal helfen. Bitte. Ja, Nico, kann mal helfen. Okay, warte mal Okay, was Platz. Platz. Platz. Oh, oh, oh, oh, oh ne, da war noch, draußen? da war ein Rad, da war ein Rad noch drin, da war ein Rad noch drin. Ja, ja, genau, Oh, ich muss hier, ich muss hier auf Nico gucken. Warum Oh, oh, oh, oh, oh, yeah, Leon ist draußen, Leon ist draußen. Leon. Meine ja, Hand, du, da war noch ein Rad drin, genau. da war wirklich noch ein Rad drin, hab ich gesehen. Der hat noch ein Zahn, genau, natürlich. Das Fahrzeug. Das Fahrzeug. Das Fahrzeug. Das Fahrzeug. Einzig das Einzige Worteilhaft ist, ist doch bullig. Mhm. Vor allem das Böse ist, das Fahrzeug dreht sich von alleine. Mhm. durch dieses Ding oben drauf. Darf ich das ausmachen? Nein. So. Nein. du mich langsamer drehen? Das geht jetzt nicht. Nein. Darf ich die Richtung ändern? Nein. Das ist Simon, das würde ich nicht machen, weil dann, weil dann hast du hinten deinen Arm, der nichts nützt. Alles klar, die zweite Runde startet jetzt. Jetzt. Hände nach oben. Und dann die Hände. Nico legt sich erstmal hin vor Simon. Na. Die nieder. Oh! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Oh, oh, oh, oh, oh, Das war knapp! Oh Nico! Nein, Simon! Oh Gott! Gott. Nico hat seine Stabilisatoren ausgef. Was macht Leon da Nein, eigentlich? Das gibt einen gesehen. Punkt bei Leons Karre, das die sich ah. bestimmt. Selbst aufrecht, bitch! Oh fuck, shit, Nuggets! Nein! <lacht> Nico ist raus. einfach rausgefahren! <lacht> ich, hab's nicht, ich hab's nicht. auf Cam, aber Nico ist rausgefahren. War also der schon raus? Äh, der ist draußen. Ja, ich ja. hab's noch okay. aufgehaben. Das sollte! Ich ist... <lacht> <lacht> <lacht> kannst schon mal da rausgehen, bitte. <lacht> ja, mach mal auf. Juli, <lacht> auf. Das Problem ist, wenn ich 1, 2... Zwei... Also wenn ich die Arme quasi als Stabilisator verwenden will, muss ich 1 und 2 halt durchgehen. Äh, Dafür kurz haben. Ach Achso, und da bist haben. du. Wenn Leon, du bist... Kann es das sein, dass wir gerade perfekt ineinander hingen? Ja. Das war ja wirklich so, dass die dass die Schubdüsen genau zwischen zwischen dieser Streben. zwischen den Streben ja. gehangen aus. Oh, sehr schön, sehr oh. amüsante Folge. Also Leon hat zwei Leben. <lacht> Boah, Nico ist... hat zwei Leben. Simon hat noch drei Leben. Wie geht das Ding auf den Keks, du musst kurz zwei Sekunden weg. Ja, ist okay. <lacht> ich höre hör das bis hierhin hin, wenn es die besser war. Ja, wir hören nee. das auch. Jump. Gut. Oh, jump. <lacht> <lacht> genau. Sumi, also die dritte Runde startet jetzt. Mami. Hier, gut, sich nicht. Nico traut sich nicht weh zu drücken. Das ist übrigens ein Corona Fahrzeug, das kann eine Armlinge Abstand halten. Ich kann zwei ab, ey. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, Simon. Oh. Äh. Ja, ja, ja, Gas, Gas, Gas, Gas. Nein, nicht nein, auf dem Dach. Nein, nein, nein, nein. Nicht auf dem Dach. Nein, nein, nein, ja genau nein, nein, so. Nein, nein, nein, nein. Und weg hier. Nein. Weg hier. Simon geht auf. Leon ist noch ein Reifen drin. Ja, passt. Ja. Nein, Simon. Alter, den Angriff hab ich gesehen. <lacht> Los auf Leon hier! Leon liegt. Ja, Leon, schieb dich raus! Oh. Äh, ja. oh, okay, bei Nico wird's auch knapp. Oh fuck äh. ey. ich muss hier Klavier spielen, das ist nicht so einfach. <lacht> Break ihn Ich bin übrigens beeindruckt, dass ich ihn auch schaffe, mich umgedreht, mich umzudrehen, ja? Wie langsam fährt... Leon, eigentlich. Das ist ein Wunder. Das ist interessant, ich kann auf der Stelle wenden durch den Funk- durch den Funk oh. oh, Nico. <lacht> ja! <lacht> ähm. oh. ja. Jawoll. Easy. Oh, auf Spiel ausgetrickst. Oh, Simon fährt einen Angriff auf Leon. Oh. Alter, dieses Fahrzeug. Nico, Nico macht einfach gar nichts, der guckt immer zu und fährt vorbei. <lacht> ja. Ja, und Alter, ich hab Oh, verpennt. Simon fährt Angriff! Ja, Leon, Leon weicht aber aus. Vielleicht sollte Simon mal auf Nico gehen. Ja, ja, ja, ja. Warte, ich komme mal Augenblick. Ich geb Stoff. Oh, yes. oh! Wie viel yes. <lacht> Hallo, wir gehen jetzt. Weiß, oh, oh, oh, oh, Simon wird raus, ne, äh, Leon wird rausgetragen. Nein, wird er nicht. Fazit, geht jetzt <lacht> auf Keks, weißt du? das? Nein. Und, äh, Leon ist raus. Nicht, nicht. Le ja, Leon wurde rauskatapultiert von Simon. Darf ich das? Hey, hey. Ah, ja, das möchte ich jetzt kurz machen, bevor wir, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich möchte einmal die zwei länger drücken. <lacht> <lacht> <lacht> <willst du> das? <lacht> wo ist der oh. ja, Hier, wo unsere Namen sind. Hallo Simon. Äh, genau, das heißt, Leon hat immer noch ein Leben, Nico hat zwei, Simon drei. Die Runde beginnt jetzt. Dankeschön für gar nichts. Erstmal die Eins drücken, das ist immer das Wichtigste. <lacht> ja. Oh, oh. Ja, ja. Okay, okay. das ist halt alles, was ich machen kann. Ich kann. Ich kann nicht mehr machen als den die Richtung fährt ein bisschen. Oh, oh, oh. Ah, oh nein. Nein. Ah, Leon ist raus. Oh. Leon ist raus. Oh. Was ist das ich denn für ein Wichs von einem Fahrzeug? Das ist ich, war aktiv, Mann, ich war aktiv beteiligt. <lacht> ich war aktiv so, jetzt hab ich noch einen Snack. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich gegen Simon klarkommen. Die zwei. Wir haben die besagten Leben im Finale. Ja, wir haben beide zwei Leben? Nein, du hast ja, zwei, Simon hat noch drei. Fuck off. Genau. Okay. Das heißt, das Finale, Runde 1 beginnt jetzt. Ich bin hier, jetzt hol mich. <lacht> wow, wirklich. Ja, Nikolo! Ja. Du musst dich bewegen in 5, 4, Hey, ich beweg mich ja! Guck mal, guck mal, ich beweg mich ja! Jetzt mach mal hier keinen Anstand. Hey, <lacht> ich dachte, du bewegst dich nicht! Simons ich. Disco Licht ist echt! <lacht> ja, ne? <lacht> Nico haut einfach ab! Ein oh. Oh. Gut. Oh. Alles gut. Oh. Alles gut, meine Herren. Hi, Five! <lacht> Hallo! Leon, kannst du bitte nicht dem aktiven. So. Ich warte äh, mal. Das Moment kurz. Das. Also Nico ist immer auf der Flucht, das ist unglaublich, das ist auch ein Film. So, Simon, Simon muss jetzt einen richtigen Angriff fahren. Oh, oh. ne, der schiebt sich selber weg. <lacht> oh, oh. Ah. Mein Gott, warum trickst Nico immer aus? Jetzt hängen sie ineinander. Okay. Ähm. Fünf. Fünf. Fünf. <lacht> Fünf. <lacht> naja Simon, du musst mit ihm eigentlich nur nach äh, rausfahren und selber äh. bleiben! Ah! Nee, jetzt! <lacht> <das> <lacht> jetzt. <lacht> Uni, äh, Juli, bist du zufriedener? der Position? Ja, so geht's mir nicht auf den Zeiger. Okay, Gott. Oh Simon! Simon! Simon! Simon! Simon! Sim. Hat, hat noch einen Reifen weiß. drin! Hat noch einen ja, ich Reifen bin drin! Hä? Ja, ne, Nein! Alles, alles raus, muss raus! Alles muss raus! Reifen. Ich kann, nicht, ich kann nicht zurückfahren, das ist ein kleines Problem hier, ne? Ja, Nico. Hängt seine Antenne oben fest! Jetzt ist alles raus, äh, nee. so. <lacht> also <gut>. <lacht> <lacht> ja, ich Äh, ne? So! Alles so gut! Ja, ich bleibe jetzt mal da oben. <lacht> ich bin schon mal ein Naturkind gewesen. <lacht> Baumkind, ey. Also ich, ich möchte jetzt zu, zur Ferne ich steigen mal aus. Okay. Also du sagst von dir selber, dass du raus bist. Ja er ist noch drin, noch ist er drin. Auch. Oh. Junge schieb ich da wenigstens raus. <lacht> ja Nico. Meine dann fahr ich eben raus, wenn es nicht anders geht, ja aber. Ey, aber jetzt bist du jetzt raus. Raus. Meine. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nico holt mich ja gleich wieder hier rein bei den ihren Ecken, ja gut, fast in den Ecken. In ihren Ecken? Ja. Also ich bin ja nicht in der Ecke drin, reicht es auch? Ja, das ist völlig okay. Zwei also steht Aktuell steht's 2 zu 2, sehr spannendes Finale. Total. Man darf nicht eine einzige Modifikation am Fahrzeug haben. Das ist absolut richtig. Im dem Motor ein bisschen mehr Leistung gehen. es will nur mehr Leistung, ne? Nein. Durfte ich auch nicht, sonst hätte ich vielleicht auch gewonnen. Ja. <lacht> Deshalb die nächste Runde beginnt in 3-2-1. Komm und schieb mich raus. Oh jo! Mach erstmal einen Angriff. <lacht> die disco läuft ist am besten. <lacht> Na Simon, wie es geht? Du bist halt verdammt wendig, das ist halt echt enorm die schwierig zu kriegen. Wendig. Oh, oh, oh, Nico dicht am Aus. Simon muss jetzt einen Angriff fahren. Oh vor allem, Gott. vor allem am Ausgang. Du ist dieser Fahrzeug anders halt. Das ist ein Problem. Ihr Problem, oh, Nico ist raus. Nico ist <lacht> raus. Das ist nichts Auslegung. Sir. Wer von euch hatte eigentlich die Idee, da Finger dran zu bauen? Das war eine Wenigkeit. <lacht> Einfach so. Das sieht ja. genial aus. Also bei Nico sieht es gerade nicht so gut aus. Ein Leben, Simon noch mit zwei. Ich bin gespannt, ob es die letzte Runde sein wird und Simon sich den zweiten Sieg einfahren kann. Ja, wir werden sehen. Nächste Runde in drei, zwei, eins und los geht's. Oh, Nico geht gleich auf Vollangriff. Oh, okay. und... Vertraut! Wow. <lacht> <lacht> <lacht> Alter, ich will jetzt nichts sagen. Jackie, ich, hab, ich hab gestern, ich habe gestern die Scrap-Folge geschnitten, da ist genau das gleiche passiert. Exakt das gleiche. Ja. belasten. Also Nico hatte jetzt Nico hatte überhaupt keinen Bock mehr und hat freiwillig aufgegeben. Oh, schön, endlich haben wir, oh, endlich dreht sich das Teil nicht mehr. Aus. Also das war mal wieder eine wunderbare Folge von den <lacht> Strap Challenges. In der Folge hat Simon gewonnen, um oh, herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal. Danke. Können wir jemanden Leon kicken? Danke. Ja, mach ich's nächste Mal. Nico hat einfach... <lacht> I want this battle by a lot. What? Twitter ja, du kennst, du kennst, du kennst die Tweets von Trump. nicht. wollte gerade sagen? Shane, äh, ne. Shane on you. Das war eine wunderbare Folge. Wie es nächste Woche aussieht bei Nico werden wir dann sehen. Ich bin schon sehr gespannt, was er sich einfallen lässt. Da? ja Ich, Stinker hab, ich, da. Mhm. ich hab einen Plan. Ich habe einen Plan. Ah, Leider. ich habe auch schon einen Plan für drei Wochen. <lacht> wow. <lacht> genau. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei den Scrap Challenges. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.